Hallo meine Pokéfreunde freunde und poké willkommen zu einer neuen Folge Mutant Ja, yeah. wir gehen heute in das zweite Level dieser Welt, oder der dritten, zweiten Welt. Keine Ahnung, wir gehen da einfach rein. Und ihr äh, habt vielleicht in der letzten Folge schon gemerkt, dass ich jetzt äh, meine Videos, dann lache ich jetzt lauter. Am Ende des der letzten, zweiten Folge habe ich vergessen, den anderen Clip da auch noch mal zu, zu äh, ähm. Lauter zu machen. Scheiße, wir sterben. sterben. Äh, jetzt werde ich es aber nicht vergessen, denn ich werde auch keinen zweiten Clip mehr machen. Das war jetzt nur wegen den Framer-Brüchen. Und ich gehe jetzt auch mehr an mein Mikro ran und rede ein bisschen lauter. Ja, ja, ja, ja, ja. Keine Ahnung, ich habe voll Bock auf das Spiel die ganze Zeit. Und will nichts anderes spielen. Bam. Bam. Boah, das war knapp. Nein, nein, ouch. Ein Leben haben wir nur noch. Oh, nee. Los, wir schaffen das. Ach, das level. Oh, nee. Bam. Ich kenne das. Das ist... Frustrierend. <lacht> Genauso wie das äh, übernächste Level. Das ist auch frustrierend. Ab jetzt werden die Level nämlich auch schwer. Ich weiß war immer noch nicht, welche Level äh, jetzt zum Deluxe gehören und welche nicht. Das musste ich jetzt auch endlich mal herausfinden. Aber ja, wieso nicht? Und da drüben können wir noch nichts machen, weil hier brauchen wir irgendwas zum Durchkommen. Und das haben wir noch nicht. So, ich sterben. So, da hinten, da ist nichts. Okay, komm. Ja, das ist Fro Boah. <lacht> die Passage ist frustrierend. Ohne Witz. Ich finde sie richtig frustrierend. Für euch weiß ich nicht, aber ich finde es halt einfach so. Und äh, es könnte sein, dass es jetzt die ersten F äh, Fails und die ersten ähm, Cuts gibt. Das könnte es auch sein. Ist nicht unmöglich. Ja, übrigens, äh, ich habe ich bin jetzt sehr oft auf Steam online. Fast jeden Tag. Passt. Und ja. Ihr könnt mich doch adden. <lacht> Nein. Ist mir eigentlich egal. Ich hätte einfach irgendwie jeden. In Minecraft, den mich in, in allem endlich einfach jeden. Obwohl ich Minecraft kaum mehr spiele, aber.. Wenn, dann hätte ich einfach jeden. Weil Baum. kann pack mich nicht. Packen. Ich habe keine Ahnung. Okay. So, was haben wir da oben? Da können wir nicht hin. Okay. Dann gehen wir hier lang. Äh, zack. Nein! Scheiße, scheiße. G Gesterben! Nein, wo war der Checkpoint? Wo war der Checkpoint? Nein, oder? Nein! Okay, wir sehen uns da. So, und da bin ich wieder da. Okay, jetzt aber. So. Autsch. Okay. Bam. Okay, komm, komm. komm. Ja, wir haben es. Okay. So. Und der könnte mich jetzt killen, aber tut es nicht. Gut. Okay, okay. Wie machen wir das? Ich würde sagen, ich gehe hier hoch und ducke. Und. Okay. Und bam. Ist er tot. Oder sie. Keine Ahnung. Es. So. 100. Alle 100 und geschafft. Oh, war gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig, okay. Gut. Ich sagen, machen wir ein. Äh, das geht hier in die Richtung. Also es ist schon die neue Welt. Ob wir die in der Folge durchschaffen, das bezweifle ich, weil ich genau deshalb. Nein, weil ähm, ich kenne das Level, was danach kommt und das habe ich selbst in meinem privaten Account nicht durch. Weil das so frustrierend ist. Ohne witzig, sag's euch. Vielleicht kommt auch mein Rage. Weiß ich nicht. Ich hätte Facecam machen müssen. Egal. I got... Das Level ist nicht so schwer. Boah, hier gibt's viele von diesen dummen Mats Oder Muddys, wie auch immer. Leute, oh, hat mich nicht getroffen, Geil. Das Einzige, was ich, was einen rettet, ist das schädel Oder das Springen, wie auch immer. Und diese Passagen sind gemein. Denn das sind diese Hämmer zusammen mit dem Eis. Das ist gemein, muss man schon sagen. Und ich kann das voll schlecht. Und im zweiten Level kommt das auch nochmal. Und das schaffe ich einfach nicht. Oh Gott. So. So. So. Okay, da ist der Checkpoint, wie ich sehe. Sagt nicht gehen. Jetzt können wir. Okay. Und das hier sind die lieben ganz lieben ähm, Matzenklo. Hm, keine Ahnung. So so durch. Darf nicht mal überlegen oder reden, okay? Die sind das, die sind die gemeinsten Gegner im ganzen Spiel. Diese, diese zyklopen da. Die sind bestimmt aus Zelda. Augen Cyclopen. Ah. Boah, nicht reinfallen. Mhm. Genau, das wollte ich nicht. Komm, wir gehen sterben. So, nächste Runde sag ja. So langsam wird es aber auch schwieriger. Schon die dritte Folge und es wird schon viel okay, wir haben schon in der dritten Folge schon... Also Wir haben jetzt die dritte Folge und wir haben bis jetzt schon ganz viele Level geschafft. Was eigentlich cool ist. Und zack. Ich, ich hoffe, wir... Mann, jetzt schaffen ich... hoffe, wir schaffen das Level danach. Ich glaube aber nicht. Ich werde da einfach die best... Also, ähm... Besten Versuche und Outtakes halt reinschneiden. Und ja, guck mal hier. So, das ist eine schwer. Okay, so. Nein, spring doch richtig mal, nicht so dumm. Gott, jetzt geht verpiss dich. So. Bam. Nein, na. <lacht> muss ich das Ganze neu machen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich hier wieder. Noch fünf Minuten. Bam, bam, bam, bam. So, geh weg. Jetzt hier nicht verkacken. Okay, ich hab's noch. Ist jetzt im Vordergrund? Ich glaube schon. Okay. Zack, der ist weg. Okay, komm. bam. bam, bam. Das ist mal wirklich mal einen richtiger Hassgegner. Merkt euch das. Diese Zyklopen, diese augen auch aus Zelda. Keine Ahnung. Meine Hassgegner. Es gibt keinen einzigen schlimmeren Gegner als die. Obwohl... Die Hämmer. Nee, die sind nicht... Die sind fies, aber nicht schlimm. Aber dafür haben wir es geschafft. Cool. So. Und jetzt... Cool. Cool, cool, cool. So, nach den nächsten Cuts. Ich muss wirklich für Cuts machen, weil momentan habe ich sehr wenig Platz. Wird sich demnächst ändern. Gehen wir einfach mal hier rein. In das schlimme Level. Das habe ich so oft gespielt. Ich kenne es schon auswendig. Naja, bis zur Hälfte. Weiter kam ich einfach nie. So, und ich kenne ja auch die Tricks. Je nachdem. Deshalb, ne? Um das Level handelt fast nur, also wirklich fast nur, nach, äh, von den Zyklopen hier. Oh, ich stelle mich gerade nicht so dumm an wie sonst immer. Cool. Und let's play halt, ne? Ah, nein. Aber zum Glück habe ich kein Leben verloren, sonst also verliere ich nämlich immer ein Leben. Gut, dann habe ich mich ja gebessert. So, aber hier ist schlimm. Okay. Dann kann man hier, zack, hoch, okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ich kann jetzt nicht so viel reden. Okay, hoch, weitergehen. Okay, jetzt haben wir alle drei Leben und sind in dieser Passage. Diese Hammer, ihr könnt schon denken, wieso, so, wieso ich das hasse. Oh mein Gott, ich bin schon fast da, wo ich sonst immer äh, geschafft habe. Bis hin geschafft habe. Okay, da will ich hin, da sind bestimmt... ist vielleicht so ein... Oh Gott, hab dieses... Ge Alter, das war knapp. Das war knapp. Okay. So. ein schöner, schöner Bonusraum, war sehr schön. Obwohl mir der keine Leben gebracht hat, aber irgendwas. Checkpoint! Ja, das habe ich doch nie erreicht. Leute, jetzt im Let's Play schaffe ich es, oder wie? Aber natürlich NUR im Let's Play, das muss man sich auch überlegen. Oh, toll, da können wir jetzt noch nicht hin. Oh Gott. Ich bin so froh, dass ich das wenigstens Let's Play jetzt nicht mehr so so ausraste hier. So normal raste ich das richtig aus, weil ich das richtig... Äh, ...schlecht drin bin und sowas. Oh so. Okay, wo lang? Hinten oder vorne? Vorne, äh, ja, vorne, komm Ich würde sagen, vorne Ich hoffe, weil das ist jetzt, ähm, so optional Und nicht ein Muss Weil das möchte ich nicht Ich möchte, äh, wow Erstmal den optionalen Weg Scheiße, ich habe mich da überhaupt nicht getraut, mich zu bewegen Okay Sieht gut, oh, das ist Ende das ist jetzt schwer. Ich würde sagen, ich töte die erstmal. Ohne zu sterben jetzt. Komm, das schaffe ich. Den da oben jetzt auch mal erstmal. Und dann hole ich mir die ganzen Münzen. Und dann gehe ich wieder hoch und dann... Oh Gott, habe ich jetzt voll Angst gehabt. Oh. Okay, na. No. You, don't. you don't kill me. You don't kill me. Okay, komm ab, mein Guder. Ein Böser. Böse. Böse. Das Bödes. Böses im Busch. und yeah. hm. weiß nicht, was das damit zu tun hat. Aber warum? Als ob. Wir können jetzt wirklich nicht das wir schaffen, nur weil wir das Dings nicht haben, was wir noch nicht haben können zu dem Zeitpunkt. Das ist das euer Ernst? Ach, die wollen bestimmt, dass ich dieses ganz schwierige Level dann nochmal mache. Ja, die Entwickler die ganz lieben. Aber ich habe eh irgendwas ver da ver ähm, vergessen zu holen. Deshalb egal, wir schaffen's. Wir es geschafft. Ich habe es in meinem normalen Privat habe ich nicht geschafft. So, jetzt könnten wir eigentlich hier das kaufen. Aber ja, ich konnte nicht alles sammeln von daher. So. Dann gehen wir mal hier lang